Dich retten zu können. Was ich getan habe, nennst du Korruption? Gefallen tun, Geld annehmen. Nein. Die Cops, mit denen ich kooperiert habe. Die Polizeipräsidenten. Du glaubst nicht, wie flink die auf meiner Seite waren. Nicht, weil sie schlechte Menschen wären. Das Problem ist das Risiko. Was meine Kunden haben. Vollen Millionen. Ich minimiere das Risiko. Für Kopf, Verbrecher für alle. Und alle haben gerne weggeschaut. Außer dir. Was ich aufgebaut habe, ist unzerstörbar. Es geht um zu viel. Um Leben und Karrieren. Herzlichen Glückwunsch, Detective. Es gehört alles dir.